Wo sind wir jetzt? Wir sind die da? Hä? Ah, okay, okay. Ich habe den Loop verstanden. Und ich vermute mal, die dritte... Geht dann dahin, wo wir jetzt reingehen. Oh, ich kann nie mit Chris spielen. Vor allem nicht ohne Dietrich. Genau, die Tür ist diese. Ich finde die Viecher gerade absolut eklig. Ne, die gehen gar nicht klar. Oh. Ja, nice. Ah, jetzt werden wir mit Farbbändern bombardiert hier drin. Uh, anscheinend habe ich keine mehr. Ich weiß nicht, wieso ich irgendwann angefangen habe, nach oben so zu sortieren. Das macht absolut keinen Sinn. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das neu zu machen. Also bleibt das jetzt einfach so, wie es ist. Ähm. Um, die Magnum ist schon nice, ne? Noch. Aber wir haben nur zwei MMO Disketten jetzt. Ich muss mal schauen, ob ich einen übersehen habe. Ah, nee, wir, ja, wir haben ja noch mehr. Ja, ja, ja, ja, passt. Ich glaube ich schmeiß mo, äh, mo diskette 2 mal kurz in die maschine rein ähm, einfach dass wir die weg haben und dann würde ich da nochmal speichern jetzt äh, ey jetzt, jetzt werde ich wieder Korki mit speichern ist mir egal <lacht> Die zwei, die hier wieder aufstehen werden, die machen mir mehr Sorgen momentan. Leider. Aber auch mit denen kommen wir klar irgendwie. Hoffe ich. ich ja jetzt eigentlich schon ne? brauche ich nicht okay. scheint er das freigeschaltet zu haben heißt es ich kann jetzt einfach aufmachen da muss ich aufmachen bevor ich die zweite diskette mache Das sieht nach einem sehr mühsamen System aus. Außer man macht es nicht alleine. Oh, ich hab den gecritet voll gut. Das brauche ich jetzt nicht. Alter. Ja gut, dann fliegt die jetzt in die Inventarkiste. Aber ich schleppe die nicht rum jetzt. Ich bin gerade froh, dass wir einen Safe State haben da hinten, aber wir machen jetzt einfach weiter. Also entweder habe ich letztes Mal einfach lange nicht den Ort besucht oder die Zombies hier stehen jetzt viel schneller auf. Aber eins von beiden ist der Fall. Und ich frage mich selbst gerade, wie ich durch diese ganzen Angriffe und so mit Jill nicht ähm, infiziert bin. Oder ob ich nicht infiziert bin mit Jill sogar. Ja, halt stre streng genommen sehr gut möglich, dass Chill schon lange infiziert ist. Und eventuell auch Barry. Da ist ein Fahrstuhl, aber da unten ist eine Tür, die noch offen ist. Fahrstühle sind immer so definitiv... Türen nicht. <lacht> Irgendwie. weg I. ja okay ich habe ne nicht ja ich glaube ich weiß was sie machen können beim Dock war ja eine Nachtankstation. Hier haben wir jetzt eine leere Kapsel, die getankt werden muss. Chill. Falsche Richtung. Fuck that. Geht also mal kurz gucken, was hier drin ist. Ah, okay, ich brauche eine MO-Diskette nochmal. Deswegen brauche ich eine zweite MO-Diskette. Habe ich jetzt mehr? Ja, ich habe. okay, das ist wirklich... Ja, die spawnen endlos. Ich glaube, die spawnen endlos jetzt. Selbstzerstörungsmechanismus. wie nett sie schießt nicht, sie schießt nicht, sie schießt nicht habe ich die Mund weggepackt? Nein, nicht sterben, Chill. Habe ich die Mund von der Magnum weggepackt oder ist sie schon leer? Fuck. Fuck, ich muss nachschauen. Ich hoffe, ich habe es nicht weggepackt. Kurz gucken. Das ist die richtige Tür. Okay, wir brauchen also diesen MO-Schalter oder die MO-Diskette. Und ich muss kurz tanken gehen. Und brauche ich eine neue waffen Granatenwerfer wäre sonst eine Option. Ich weiß nicht, wie gut die Brandmunition kommt, wenn die da die ganze Zeit Aber es wäre eine Option. Also, du kommst mit. Ich habe tatsächlich keine mund mehr drin. Ähm. Das immer so. so, also, wir gehen tanken. Ich muss, ich wollte gerade sagen, eigentlich war der ganze Waste. Ich könnte laden, aber ich muss ja äh, die Kapsel holen, um überhaupt äh, Benzin zu kriegen. Da rein. Müsstet jetzt verbrennen. Ich habe halt ein dummes Gefühl, dass ich die Mission jetzt relativ sneaky machen muss, weil nicht schütteln. Nitroverbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Immerhin sagen sie mir das jetzt. Das ist tatsächlich sehr großzügig von dem Spiel, dass sie mir mal sagen, was ich machen muss. Nicht. Ja, könnte explodieren. Ciao. Fuck off. Nicht rennen, nicht rennen. Ich bin gerannt. Misst ihr er erst, wenn ich eine bestimmte Distanz gerannt bin, weil es genug geschüttelt hat? Oder ist es random? Beides ein Problem mit den Insekten übrigens. Aber einfach, dass ich es weiß. Düdim, düdim, düdim, düdim, düdim, düdim, düdim, düdim. Ja, gut. Also Treibstoff war, glaube ich, im ersten Raum. Kapsel einsetzen. Ja. Ciao. Dafür mache ich den granaten den Granate Launcher, dass sie dem da. also Granatwerfer, dass sie dem keine Mundlimit gegeben haben. Oder nicht so ein kleines wie 3. Kacken. boah ich dachte schon die anderen vier sind, äh, die jäger sind hässlich aber die sind äh die spinnen nicht die jäger entschuldigung war das hier mit der emodiskette nein ich bin schon zu weit Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Ich weiß nicht, was, aber es klingt gut. Ich glaube, die Emo-Diskette war hier drin noch. Hier. Alright. Gut. Also, jetzt habe ich unten den Fahrstuhlstrom gegeben. Äh, warte mal kurz, ich muss kurz die Map haben. MI ist, äh, Mo ist gemacht, unten Strom ist zugeführt, das bleibt eigentlich nur noch der Fahrstuhl dann. Und ich denke, das machen wir auch, wir gehen jetzt mal schauen, was da passiert. Wie gesagt, ich spiele nicht mit dem Guide die ganze Zeit. Ich probiere es selber aufzufinden. Ich erwähne das immer gerne, weil es das heißt dann, ja, du hast mal nachgeschaut. Ähm, und du spielst sicher die ganze Zeit mit dem Guide offen. Ja, ich habe ihn offen im Hintergrund. Äh, ich probiere selber rum. Ich probiere selber Sachen zu kombinieren. Wenn ich nach irgendwie 5 bis 10 Minuten festhänge, dann gehe ich auf Spielertipps und schaue, äh, was der Guide macht. Es kann manchmal sein, dass meine Entscheidung dann 1 zu 1 das ist, was im Guide drin steht. Das kann sein. Oder was ich auch mache, ist, wenn ich zum Beispiel, jetzt habe ich was gemacht, aber es gibt kein Follow-up, dann suche ich nicht 10 Minuten, Lauf einmal quer durch die Map, um zu merken, dass da, wo ich war, geht es weiter. Und dann, dann schaue ich nach. Ich glaube, das habe ich jetzt nie gebraucht. Ich guck mal, was das ist. Ich nehme mal Mund mit Ja, jede Waffe hat Mund drin Ich will jetzt einfach noch zusätzlich Mund haben Falls ich brauche Let's go. Wiggle, wiggle. Okay. Also, ja, okay. Ich habe kein Heal dabei. Aber ich habe gespeichert. Wenn ich verkacke, dann ja, danke gleichfalls, Arschloch. Er könnte mich jetzt so leicht töten. Aber ich habe ein Gefühl. Es hieß doch in dem Brief, dass wir einen Ty Tyrannen, Tyrant, oder irgendwie entweder töten müssen oder nicht mehr töten müssen. Ich weiß es nicht mehr, ich gesagt. Wir haben schon beides gesehen jetzt unterdessen. Von daher. I don't know, ist mir egal. Äh, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, wir kommen langsam dahin. Wir sind jetzt schon im vierten UG. Barry ist bei uns. Nicht, dass ich glücklich bin, dass Barry da ist, aber er ist da. Ja. Yeah. Hä? Huh? Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, nicht blame Barry für everything. Ich höre, dass seine half und zwei in danger alles, do was Das macht mehr Sinn sogar mit seinem Verhalten. Husker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry. <laughs> you gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. Du und Umbrella haben seine Familie genommen, du wunderschön. Oh. Umbrella? Well, ich habe ein paar Karotten und Stücke benutzt, um ihn zu kochen. Aber es hat nichts mit Umbrella zu tun. Ich habe Barry benutzt für meine persönlichen Interessen. Obwohl, du und Barry denken, dass ich Umbrella's orders folgte. Was? Was planst du? Ich glaube, es ist Zeit für Ich den Hintergrund. Wir haben seine Gesichter gesehen. Ja, genau, der. Ich glaube, wir werden den jetzt... Oh, das ist eklig. Ich habe mir überlegt... Wie gesagt, ich glaube, es war zu einfach, dass Barry einfach der Bösewicht ist. Er ist zwar nicht gut in dem Sinne gewesen, aber es war zu einfach gewesen. Oh nein... It's magnificent for the sake of this thing you know Ay, yeah, klar. <gülüyor> Barry. forgive me no you're not to blame it's umbrella Aww. and wesker even if it meant my family i couldn't bear turning my back on my friends again Shit. Yep. Monster, he's lucky. Damn it! <laughs> Jill and Barry together in hell. Geil What? Premature. Ja, Kein Zierus Monster. Ich glaube, der hat gehört, der mag das nicht. Spend mal weg. bin In die Sackgasse gelaufen, ich Idiot. Ups. Der macht Damage. Aber also seine Beine machen gar nichts. Das schießt da, ah okay. Ich dachte schon, wie gesagt, mein Herz. Ja, und jetzt? Was ist das jetzt? Okay, anscheinend war das doch Damage. Er hält etwas fest. als tot, okay, scheiße. Beobachtungen zum Wesen. Die Entdeckung des G- Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Progenitor-Virus. Ne, warte mal, das war Whisker. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, oder ähnliche Beeinträchtigungen zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototypparasit verabbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich oder vielleicht evolvierte ein angemesseneres Wort. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Dies war der Durchbruch, den die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht verabwarten. Alex hier mit der App meiner meine Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. Barry? Ah, gut. Barry. Barry. Uh, you're okay. uh, Jill. Sorry, that was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Ich will gucken, ob wir hier noch irgendwas machen. Weil wir haben erst zwei von den drei Daten gemacht oben, oder? Also Wesker hat jetzt das, das Dritte gemacht. Da war alles. umsonst. Die Tür ist gesperrt elektrisch. Also geht es da nicht mehr raus. Es ist aber der einzige Ausgang. Und der Notfall ist, dass und hier ausgekommen ist. der Granatenlauncher war ein bisschen cheaten in dem Fall. Wesker muss Wir fahren runter, ne? Wo? Oh. Okay, ich bin hier. Alles gleich, ich weiß, wo ich bin. Speichern mal. Also wir heilen kurz, speichern dann. Ah, ich wollte mich zuerst heilen. Fuck. Warte mal kurz. Jetzt. Da muss ich mich jedes Mal heilen, wenn ich äh, lade. Falls ich noch sterbe. Ich, ich gehe immer vom Fall aus, dass ich sterbe, deswegen. Lieber vorbereiten. Okay, was ist jetzt meine Mission eigentlich? Ich habe ja erst zwei MO gemacht, ne? Fuck! Ich gucke trotzdem mal, weil ich glaube, ich kann die Tür nicht aufmachen jetzt. Also wenn ich erst zwei gemacht habe, muss ich gucken, wo die dritte ist, weil das wüsste ich jetzt gerade nicht. So. Absolut kacke, die hier sind erst zwei gemacht. Fuck, ich habe einen übersehen. Ich habe wirklich einen übersehen. Okay, eine Minute. Ich, ich, ja, ich will, ich will jetzt wissen, wo du dort Also, wir gehen kurz mal ein Kapitel... Warte mal, hier gibt es ein Inhaltsverzeichnis mit dem Kapitel. Nein. Den gelben setzt sie in die Tigerbüste ein, um, um die MO-Diskette zu bekommen. Ich hätte da eine schon holen müssen am Anfang. Anscheinend. Vielleicht kann ich sie auch jetzt noch holen. Es gibt irgendeine Leiter anscheinend. Ihr findet im Westen den Mechanismus, geht durch die Tür im Westen, steigt die Stufen Ich ab. Das habe ich ja nicht. Well, fuck. Heißt das jetzt, ich muss zurück ins Haupthaus? Tiger Statue. Ich muss wissen, wo die ist. The Tiger Statue Room. It's located in the West Wings Ground floor. This area is featured in Resident Evil. Yeah. It's connected to the F-shaped corridor almost opposite of the Keeper's Room. Und the Keeper's Room. Weiß ich nicht, wo das ist. Oh nein. Wenn ich da den roten reinmache, dann gibt's da Schlangen. Äh, auf jeden Fall. Ich muss diese scheiß Statue finden. Das ist absolut kacke. Und ich brauche den gelben. Den gelben Jamie Stone. Fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Ich weiß echt nicht, wo der ist. <lacht> ah, what? Springe <lacht> gem zurück. Ist okay. Vielleicht habe ich da einfach eine Abkürzung drin gehabt sonst. Hey Barry. Stop. Okay, wir kriegen aber noch Heil items Das ist gut, das ist sehr gut. Ich glaube, ich nehme wollte gerade sagen, ich nehme noch einen zweiten Spray mit, aber in dem Fall nicht. Ähm, die Frage ist, ob ich hier nochmal speichern soll. wir oh mal. da muss nicht alles laufen. Okay, Barry kann man doch nicht töten lassen, das ist gut. Also, man kann ihn töten lassen, aber... Das ist okay. Wahrscheinlich kriegen wir ein Good and Bad End. Dann. Weil Barry ist ja nicht da, dann, wenn ich ihn äh, bei Lisa opfere, ne? aber es ist schon drei Stunden. Ich habe jetzt, ge ich dachte mir, irgendwann mal mache ich das am Abend mal und dann zocke ich einfach so lange es geht. Aber die drei Stunden sind schon heavy. Ich glaube, das mache ich mal mit dem anderen, mit dem nächsten Teil. Dann fange ich irgendwann Freitagabends an und ziehe mal richtig lang durch. Scheiße. Wieso funken wir denn nicht zurück? Ist das, ist das das Kaputte? Was ist das? Ja, ja, unbedingt. Ach, so ein Zufall, dass sie gerade da liegt. Da ist was. Da ist nichts. Okay, es hat ausgesehen, dass wäre da was drin gewesen. Oh fuck, wie können da Chris retten? Ich habe Chris zurückgelassen jetzt. Nein, ich muss... Okay, ich, ich resette dann sowieso nochmal. Okay, ich muss diesen Löwenraum noch- äh, diesen Tigerraum noch finden. Scheiße. Tyrant. Tyrant. Okay. Lauf. Geh weg. Das war zu hoch. Das war daneben. Au! Au! <lacht> ja, könnte knapp werden. Der ist ein bisschen stärker jetzt. Okay, das war schon cool. Ich gebe ja zu, das Spiel ist nicht das Beste. Jill, Alter, 10 Stunden? <lacht> Also kann ich jetzt New Game Plus starten, eigentlich, oder wie? Oh, ich hab's auf einfach gespielt. Okay. Ich ja, dachte, das ist normal. Ja, alles mit Chris. Nein. Nee. Stimmt, wenn wir Chris spielen, kann man noch Rebecca spielen. Das wäre schon spannend, aber nee. Schießen wir mit oh Chill das Spiel so ab, dass Chris und Barry überleben. Oh ja, das ist machbar, denke ich. Schießen wir mit Chill ohne jemanden zu retten, das einzige Überleben das Spiel ab. Interessant. Also können wir Barry opfern. Ich glaube, wir spielen noch ein bisschen rum hier. das noch einmal. Oh Gott. Wahrscheinlich geht es auf New Game Plus, je nachdem, was ich mache. Ich guck mal, wie lange es geht, bis Barry tot ist. <lacht> naja, dann, dem vergeht man das schlechte Ende auch, wenn... Ah ne, warte mal. Ja, ich weiß, wie das gemeint ist. Also, pass mal auf. Also, kann sein, dass er beim Tyrant auch sterben kann, aber normalerweise glaube ich nicht. Okay, also, wir holen jetzt diesen fucking MO-Schlüssel. Äh, ich wollte das... Okay, ja. Yeah. Obwohl ich ja nicht mehr weiß, wo ich den einsetzen muss. Ist ja das Problem. Das müsste hier gewesen sein. Noch mal kurz. Discs. There are three disk terminals to the visual data room. Ah, okay. Den habe ich gemacht. Ein pull the passage 2 underground. Okay, ich weiß wo. Jetzt brauche ich diesen F-förmigen Raum. Der ist da hinten. Ich glaube ich weiß wo. Und danach kann ich dann glaube ich weiter. Klebt sie immer an der Wand? Ich werde halt einfach mal schauen, was passiert, wenn wir es nicht machen. Deswegen spielen wir jetzt auf alternatives Ende noch. Wir haben ja Zeit. Mache ich morgen so Assassin's Creed dann vielleicht? Mal schauen. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich weiter muss. Ihh, fuck. Mal kurz. Scheiß sind da? Metallop. Ah, nee, warte mal, ich muss hier in den Keller rein. Ich Idiot. Logisch hier rein. Dann wär's hier. Und das Blaue gibt äh, Mund. Können wir auch kurz machen. Da hätte ich denken können, dass ich das mitnehmen kann. Ähm jetzt müssen wir halt so viel nochmal spielen. Aber ich werde es nicht mehr Chris spielen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal mache, oder ob ich an Resident Evil 2 lieber gehe. Weil es ist ganz cool, aber ich will nicht weiter, ehrlich gesagt. Es ist jetzt nicht so das Spiel, das ich durchspielen will auf Platin. Muss ich jetzt einfach einfach mal so zugeben. Aber Granatwerfer war ganz eine gute Taktik eigentlich für diesen äh, Tyrant. Aber ich frage mich dann, ob Barry oder der andere, also Whisker, den äh, dritten da getötet hat. Ja, ich hab's gecheckt. Hier gab es anscheinend Secrets, die wir im alten Teil brauchen im Original, aber die wurden dann ersetzt durch Moon und diese Disc. Nein. Ja, danke. doch noch was zu tun jetzt. Also ich sehe schon, wenn man weiß, was man macht und vielleicht auf Easy kann man das Spiel auf zwei Stunden durchspielen. Dazu müsste ich mir aber zuerst notieren, wann ich wohin muss, in welcher Reihenfolge. Also ich müsste den Guide kurz durchlesen nochmal. Dann wäre es easy machbar. Wo ist die Hitbox dafür? Da, so. Könnte man vielleicht irgendwann mal machen. Ich will auch Dead Space noch auf Nightmares durchspielen vielleicht. Ich schau mal. Ich bin es so weit, es nervt mich, wenn ich es dann nicht mache für die Trophäe. Aber Chris glaube ich nicht. Na vielleicht mal, ich schau mal. Irgendwann. Also, das ist okay. Fahrbahn brauche ich nicht. Warte mal, etwas brauche ich noch. Etwas habe ich gebraucht hier. Was war das nochmal? Irgendwas muss ich extra noch holen danach. Ich glaube, die zwei. Moment. Inhaltsverzeichnis winde und Zylinder. Das habe ich doch alles schon gemacht, oder? Ja, ich habe beide Winden, das ist okay, das heißt, ich bin zu weit nach hinten. Wappenschlüssel und Metallobjekt. Genau, hier. Schmuckkästchen, rote Edelsteine. Es war ein kleines Pössl auf euch. Dann bekommt ihr das Wappenschlüssel. Metallobjekt. Das habe ich gemacht. Ich gehe mal zu Punkt 18. Den Steinring habe ich gemacht. Das habe ich ja eingesetzt. Also. Gib Barry die Waffe zurück, damit er mich unterstützen kann. Schiebt die vier Steinblöcke runter. Hier brauchen wir Adler und Wolfsmedaille. Okay, ich war richtig. Äh, wenn ich alleine spiele, jetzt ich töte Barry. Nehme ich noch einen Heal mit. Das ist eben das Problem. Ich habe von meinem Safe State aus drei Möglichkeiten. Ich kann Barry und Chris retten. Ich müsste jetzt eigentlich Barry noch mal retten zuerst, weil ich jetzt Chris mitnehmen kann. Ich kann aber probieren, von meinem anderen Safe-State aus dann noch hoch zu gehen. Ich glaube, das ist fast besser. Also töten wir jetzt Chris mal. Äh, und Barry. Das nur ein Jill überlebt. gut ist, wir können viele Story-Dialoge skippen, weil wir die kennen. Ja, nicht alle, weil ich will wissen, was passiert ohne Barry zum Beispiel. Aber hier können wir jetzt skippen. Oh, das tut gerade weh. Na? Ich glaube für den All-Items-Run braucht man, muss man Barry töten in dem Fall. Wegen diesem Foto. Ey! Kannst mich bitte nicht zweimal hintereinander hauen und, und cornern? Wow! Wow. Ich bin beeindruckt, wie scheiße ich bin gerade. Ich habe nicht gespeichert, ne? Nein. Okay, wir machen das so, ich mache das. Der Rest ist egal. Ich weiß nicht. Ah, ich nehme das mal auf. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das für ein YouTube-Video noch mache. Also wir nehmen hier jetzt noch den gelben mit. Ich gehe jetzt mal ganz raus hier. Ich weiß jetzt, wo die Statue ist. nicht okay na gut dann beenden wir ist okay ja gut also dann bin ich mal ins den, St den Stream mit Resident Evil so geil bin ich nicht auf die Folge bei Resident Evil ehrlich gesagt. vielleicht mache ich das irgendwann mal